Was ist neu in OpenOLAT15? Das Auffälligste sind auf jeden Fall die sogenannten Lernfahrtkurse. Und da möchte ich einmal kurz zeigen, um was es sich dabei handelt. Wenn man einen neuen Kurs erstellt, wird man jetzt in OpenOLAT15 gefragt, welche Art von Kurs das sein soll. Also ich gehe mal hier auf den Autorenbereich und dann auf Erstellen Kurs. Und dann war es ja bisher so, dass man hier den Titel der Lernressource eingegeben hat und dann den Kurs erstellt hat. Und jetzt wird man hier gefragt, welcher Kurstyp soll es denn sein? Ein Lernpfad oder ein herkömmlicher Kurs. Die Voreinstellung ist interessanterweise hier der Lernfahrt, obwohl das ja sozusagen das, ist, was jetzt neu dazugekommen ist. Wenn man also ganz normal einen Kurs erstellen möchte, wie bisher, muss man hier auf den herkömmlichen Kurs wechseln, dann ist alles wie gehabt. Wenn man einen Lernfahrtkurs erstellen möchte, dann ist das ähm, hier der Klick der Wahl und dann sieht der Kurs allerdings ein bisschen anders aus. Und schon mal ein kleiner Hinweis vorweg, wenn Sie einen herkömmlichen Kurs erstellen, können Sie den später in einen Lernfahrtkurs konvertieren. Andersrum funktioniert es nicht. Also Sie können keinen Lernfahrtkurs in einen herkömmlichen Kurs konvertieren. Deswegen mein Tipp, wenn man ähm, an die normalen, also herkömmlichen Kurse gewöhnt ist, ruhig erstmal wieder damit starten. Und dann ist ja, wenn man dann später ähm, merkt, man möchte es gerne umwandeln, ist das ja jederzeit möglich. So, Wir gucken uns jetzt aber mal einen Lernfahrtkurs an, den ich bereits schon ähm, vorbereitet habe. Und zwar habe ich da einfach mal äh, vier Bausteine eingefügt, einen Materialordner und drei Aufgabenbausteine. Dieses Einfügen der Bausteine funktioniert in diesen Lernfahrtkursen ganz genauso, wie man das aus den herkömmlichen Kursen kennt. Das heißt, ich bin hier auf den Kurseditor gegangen und habe dann gesagt, ich möchte gerne Kursbausteine einfügen. Also hier habe ich dann ausgewählt, okay, einmal einen Ordner und hier dreimal eine Aufgabe im Aufgabenbaustein. Das ändert sich also in den Lernfahrtkursen gar nicht. Der Unterschied ist jetzt, dass diese, ähm, Lern, dass diese ähm, Bausteine gleichen für die Teilnehmenden ein kleines bisschen anders dargestellt werden. Gucken wir uns erstmal kurz an, welche Einstellungsmöglichkeiten ich hier habe. Und zwar, wenn man hier oben auf den obersten äh, Punkt geht, also hier den, den Knoten, der den, den gesamten Kurs darstellt, kann man hier beim Lernpfad zunächst mal einstellen, ob diese Bausteine hier sequenziell abgearbeitet werden müssen von den Teilnehmenden oder ob keine Reihenfolge festgelegt ist. Wenn, bei, wenn man die Voreinstellung sequenziell so lässt, dann können die Leute das eben nur Schritt für Schritt abarbeiten. Das sehen wir auch gleich ähm, im Beispiel. So, jetzt gehe ich mal zurück auf den ähm, Kurs. Und man sieht jetzt hier schon, dass die Darstellung hier auf der linken Seite ein kleines bisschen anders ist als gewohnt. Nämlich, ähm, ich habe hier jetzt so ein, wie so, ein, wie so, eine, wie so ein Pfad, der hier dargestellt ist. So, und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die jetzt anders sind. Und zwar steht hier oben einmal Lernfahrt. Da kann ich später für die Teilnehmenden gucken, wie weit sie in, im Lernpfad schon fortgeschritten sind. Das ist also einer der Vorteile dieser Lernfahrtkurse, dass ich für jeden einzelnen Teilnehmenden genau tracken kann, wie weit ist die Person schon gekommen. Und ähm, was sich dann noch ändert, können wir vor allem ganz gut sehen, wenn wir gleich in die Teilnehmendenrolle wechseln. Deswegen machen wir das einmal hier oben. Das ist auch eine Neuerung in OpenOLAT15, dass ich jetzt die äh, Rolle wechseln kann von, von der Besitzerrolle in die Teilnehmendenrolle. Dazu dann gleich nochmal ein weiteres Video. Wenn ich in der teilnehmenden Rolle bin, dann sieht man jetzt hier auf der linken Seite, wie der Lernpfad dann aussieht. Und zwar ähm, Schritte des Lernpfades, die ich noch nicht bearbeitet habe, werden hier so gelb dargestellt. Und ähm, Schritte, die ich noch nicht bearbeiten kann, sind hier so grau dargestellt. Das liegt eben daran, dass ich das sequenziell gerade eingestellt habe. Die Leute müssen also sozusagen Aufgabe 1 bearbeiten, dann können sie zu Aufgabe 2 gehen, dann können sie zur Aufgabe 3 gehen. So Wie sieht das ganz konkret aus? Wenn ich jetzt hier auf Aufgabe 1 klicke, kann die Person hier etwas hochladen, um die Aufgabe zu bearbeiten. Und in diesem Fall hier kann man hier eine Lesebestätigung äh, anklicken. Dann wird das hier als erledigt dargestellt. Man kann verschiedene Erledigungskriterien bei den Lernfaden definieren. Das kann entweder so eine, Lern, ähm, so, eine, so eine Lesebestätigung hier sein. Es kann aber auch sein, dass der Kursbaustein erledigt wurde. In diesem Fall hier, dass also ein Dokument hochgeladen wurde. Auch das kann man als Erledigungskriterium Einstellen, das zeige ich gleich, wenn wir in den Kurseditor wechseln. Nur erstmal jetzt aus der teilnehmenden Sicht, wie das Ganze also dann abläuft. Man sieht jetzt hier, ich habe die erste Aufgabe erledigt, indem ich diese Lesebestätigung geklickt habe. Und dadurch erscheint hier dieser, ähm, dieser grüne Haken. Und auf der Re hier rechts oben sehe ich jetzt, dass der Lernfortschritt auf 33% gegangen ist. Man sieht also, dass dieser Lernfortschritt hier nur auf Basis von diesen drei Bausteinen hier berechnet wurde. Und hier der Materialordner ist nicht in die Berechnung mit eingegangen. Auch das zeige ich gleich im Kurseditor, wie man das einstellt. Und zwar macht man das so, dass man sagt, diese Bausteine hier sind obligatorisch. Dann gehen sie in die Berechnung des Lernfortschritts mit ein. Und diesen Materialordner stellt man auf freiwillig. Dann geht er in die Berechnung des Lernfortschritts nicht mit ein. So, wenn der Studierende jetzt hier weitergeht und das wieder Lesebestätigung macht. Und Lesebestätigung sehen Sie hier oben jeweils, wird der Lernfortschritt so angezeigt. Und am Ende wenn alle Aufgaben erledigt wurden, dann ähm, ist das hier auf 100%. Das ist also der große Vorteil von diesen Lernfahrtkursen, dass es für die Studierenden eben so eine Übersicht über ähm, den Lernfortschritt gibt. Gut, dann wechseln wir jetzt einmal wieder zurück in die Besitzerrolle und schauen uns das jetzt Ganze jetzt mal im Kurseditor an. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf den Materialordner mal gehe als erstes, dann sieht man, dass das im Prinzip im, im Kurseditor wieder genauso aussieht wie bei den herkömmlichen Kursen. Mit dem einzigen Unterschied, dass hier nicht mehr Sichtbarkeit und Zugang steht, sondern Lernfahrt. Und hier kann ich jetzt alle notwendigen Einstellungen vornehmen. Obligatorisch oder freiwillig ist eben wichtig für die Berechnung des Lernfortschritts. Äh, nur wenn man auf obligatorisch geht, ist eben, ähm, das, geht das in die Berechnung des Lernfortschritts ein. Das will ich jetzt bei dem Materialordner nicht, deswegen bleibt es bei freiwillig. Dann kann ich sagen, ab wann der Ordner freigegeben werden soll. Und ich kann eine Bearbeitungszeit eingeben. Das würde nur dann relevant sein, wenn ich das benutzen möchte für die Berechnung des Lernfortschritts. Dazu gleich nochmal mehr. So, und dann kann ich hier das Erledigungskriterium ähm, definieren. Ich kann also sagen, wann wird dieser Baustein als erledigt markiert? Entweder, wenn der Kursbaustein einfach nur geöffnet wurde oder wenn diese Bestätigung, diese Lesebestätigung durch den Benutzer ähm, angeklickt wurde. Das sind die beiden Möglichkeiten beim Ordner. So, das ist alles, was man da einstellen kann. Sie sehen also, es ist ein bisschen weniger als bei den herkömmlichen Kursen. Da kann man ja auch ähm, zum Beispiel äh, Bausteine verstecken, die noch gar nicht angezeigt werden sollen, noch gar nicht sichtbar sein sollen. So etwas ist hier bei den Lernpfaden nicht möglich. Alle Bausteine sind von Anfang an sichtbar. So, Dann gehen wir mal auf den äh, Aufgabebaustein und schauen uns dann hier diesen, diesen Lernpfad-Button an. Im Prinzip sieht es wieder genauso aus wie gerade beim Ordner. Ich habe wieder die Möglichkeit, obligatorisch und freiwillig einzustellen. Dann kann ich wieder eine Freigabedatum einstellen, also ab wann soll der Baustein ähm, bearbeitbar sein. Dann bis wann soll der Baustein bearbeitbar sein und hier kann ich wieder die Bearbeitungszeit in Minuten einstellen. Wenn ich das also nutzen möchte, um äh, den Lernfortschritt zu berechnen, dann kann ich hier, diesen, ähm, kann ich hier die Bearbeitungszeit für den ähm, Baustein hier eintragen. Und dann haben wir jetzt verschiedene Erledigungskriterien, die wir bei dem Aufgabenbaustein einfügen können. Die Voreinstellung ist Bestätigung durch den Nutzer. So habe ich das gerade eben gezeigt. Alternativ kann man eben sagen, es reicht, wenn der Kursbaustein geöffnet wird. Oder man kann bestimmte Punkte definieren, die erreicht werden müssen bei der Aufgabe. Oder man kann sagen, es muss bestanden sein. Oder man muss sagen, kann sagen, die Durchführung ist erledigt. Die Durchführung ist erledigt, bedeutet bei dem Aufgabenbaustein, dass eben etwas hochgeladen wurde. Soweit erstmal als Überblick zu den Lernfaden. Viel Erfolg bei der Umsetzung.